Frontend? Backend? Was ist das eigentlich und wo ist der Unterschied? Ich will doch nur eine App! Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten und gemeinsam mit meinem Team helfe ich Ihnen dabei, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Ich freue mich über Ihr Abo, wenn Ihnen meine Videos gefallen und jetzt steigen wir auch schon gleich in das Thema ein. Wenn Sie schon mal vorhatten, eine App entwickeln zu lassen oder einen Webservice, dann sind Ihnen mit ziemlicher Sicherheit schon mal die Begriffe Frontend und Backend begegnet. Und eigentlich ist das Konzept gar nicht so schwierig. Stellen Sie sich am besten Ihre App als eine Art Theaterbühne vor. Das, was auf der Bühne stattfindet, also das ganze Bühnenbild, die Schauspieler, die Musik und so weiter, das ist in Ihrer App das Frontend. Das Frontend ist immer der Teil, den der Nutzer in seinem Browser oder auf seinem Smartphone direkt sehen und erfahren kann. Also das User Interface, Dinge wie Push-Notifications, die er empfängt, Signale und Hinweise und so weiter. Jetzt entstehen diese ganzen Dinge, die im Theater auf der Bühne oder im Smartphone auf dem Bildschirm stattfinden, nicht direkt dort. Im Theater geht es hinter der Bühne schließlich weiter. Dort sitzt die Regie und Leute, die sich um Licht und Ton kümmern. Da sitzt die Maske und dort hängen Kostüme. Außerdem warten dort alle Schauspieler, die gerade nicht auf der Bühne gebraucht werden, auf ihren Auftritt. Und genau so ist es auch bei Apps. Nur, dass dieser Bereich hinter der Bühne, also hinter dem Frontend, nicht Backstage heißt, sondern Backend. Dort befindet sich üblicherweise ein Server, auf dem Daten liegen und eine Datenbank, die das Ganze steuert. Und dieser Bereich ist normalerweise bei einer App genauso wenig sichtbar wie der Backstage-Bereich im Theater. Aber oft ist er mindestens genauso groß und wichtig wie das Frontend. Leider ist die Arbeit am Backend oft etwas undankbar, weil man sie naturgemäß schlecht sehen kann. Wenn es also darum geht, eine App-Idee zu präsentieren, wird oft erstmal das Frontend komplett konzipiert und zum Beispiel als Clickdummy aufbereitet, bevor die Arbeit am Backend losgeht. Das sorgt manchmal etwas für Unverständnis, wenn diese Zusammenhänge nicht ganz klar sind, denn man könnte das Gefühl bekommen, sobald das Frontend steht, müsste doch im Prinzip die ganze App auch schon bald fertig sein. Unsere Backend-Entwickler sind also leid gewöhnt, aber das ist schon okay. Ich bin ja jetzt da, um eine Lanze für die Kollegen bei Ihnen zu brechen. Ah, vielleicht eins noch. Frontend und Backend müssen ja zum Austausch der ganzen Informationen irgendwie miteinander kommunizieren. Und wenn Sie interessiert, wie das funktioniert, dann schauen Sie sich mal mein Video zur Frage an, was eigentlich eine API ist. Ich verlinke es Ihnen hier oben und in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen jetzt klarer ist, was Frontend und Backend sind und wie die beiden zusammenhängen und dass Sie demnächst vielleicht einmal einen Backend-Entwickler fest in den Arm nehmen sollten, weil Sie wissen, dass er es oft auch nicht leicht hat im Leben, dann freue ich mich über Ihr Like und darauf, dass wir uns nächste Woche mit einem neuen Thema hier auf dem Kanal wiedersehen. Denn Sie haben doch bestimmt schon abonniert, oder? Falls nicht, dann jetzt. Schnell, schnell! Bis nächste Woche dann. Tschüss! In, uh, the, the. Digital und mobil zu machen. Zu machen. <lacht> Entschuldigung. Tausendmal hast du das jetzt schon <lacht>